seit der Pandemie spätestens ist zu bemerken, dass Jugendarbeit mit Medien normal geworden ist. Das heißt, viele sind auf dem Weg, Jugendarbeiterinnen probieren viel aus, äh, Einrichtungen entwickeln sich und auch Verbände überlegen sich Begleitangebote. Sehr schade finde ich, dass äh, so eine Dynamik von außen entsteht. Dass, das heißt, äh, insbesondere, dass äh, Politik versucht, Einfluss zu nehmen und Druck aufzubauen und äh, das dadurch vorschnelle Entscheidungen getroffen werden, gerade die ähm, es möglich machen, dass gerade grundlegende Fehler passieren. Im Moment sind äh, viele auf dem Weg und es gibt viele verschiedene Ansätze, aber vieles ist eigentlich überhaupt noch nicht geklärt und äh, viel Wissen ist überhaupt noch nicht dokumentiert und äh, da wäre es ganz gut, im Moment einen Gang zurückzuschalten und sich äh, bedacht auf den Weg zu machen und Jugendarbeit Schritt für Schritt weiterzuentwickeln.